Das ist für meine Kronjuwelen. Ah, sehr riskant. Oh, mein Arsch. Oh, oh, nein. Oh, oh, oh, man macht sowas. Habt ihr das gesehen? Oh, meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ganz spontan hau ich das jetzt hier raus. Ich, will, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus shake Chuck testen Ganz viele sagen, Kette hin oder her, auch mein guter Kollege Lukas, das ist absolut... Endgegner. Das ist so ziemlich das Krasseste, was es gibt. Da werde ich jetzt hin. Ich mache gerade ein anderes Video eigentlich hier. Das Ding ist, alles hat Verspätung, alles ist beschissen und ich wollte eigentlich so einen anderen Burger testen. So, das mache ich jetzt nicht. Sie hat National Geographic in die Top 12 der Welt gewählt. Schaffe ich nicht. Jetzt gehe ich zu Fuß hier. Ah, oh äh, 14 Minuten. 14 Minuten gehe ich da dann will ich mein anderes Video noch ballern. Leute, ich hoffe, ihr feiert diese Mission. Ich scheue keine Mühen, um diese Mission zu machen. Danke es mir einfach nur mit einem Daumen oben, einfach ein Klick und einen Kommentar. Gutschein gibt es auch. 50 Euro. Random hau ich einen raus und jetzt gehe ich zu Fuß los zu Check Ich kann euch eins raten. Wenn ihr eine Freundin habt, die ein Engel ist und alles für euch macht, guckt zumindest nach, wie lange die Wege sind. Ich dachte, ich komme hier an, völlig ins Zentrum, bam, bam, bam, tanze hier rum, wirbel hier rum, wie Ahmed in der Küche, immer wie eine Gazelle. Mein Kollege und Kameramann. Aber nein, ich bin komplett am Arsch. Ich wollte drei Videos heute machen. Aber wisst ihr was? Ich kann kein Aufgeben. Ich schaffe beide Videos noch. Und ich weiß nicht, ob dieses zuerst raus kommt, aber ihr werdet beide Videos sehen. Dazu steht in meinem Namen London ist schön. Die Scheiße ist, ihr müsst bedenken, ne? oder ich bin dumm. Wenn ich dumm bin, schreibt es in die Kommentare. Hier ist der Linksverkehr und man geht auch links, glaube ich, an den Leuten vorbei. Weil ich knall immer so gefühlt gegen die Leute. Ich glaube, das liegt daran. Guckt euch diese wunderschöne Straße an, ich darf sie nicht längs gehen. weil Die ist so schön, ich werde die jetzt auf und runter gegangen. Hätte ich nicht so zum Zeitdruck. Mal unter uns, ich bin zwar da hinten in Hamburg der Ecke am Start. Das ist echt die schönste Stadt, die ich kenne, unabhängig davon, dass ich da in der Gegend auch wohne und aufgewachsen bin. Aber jetzt so der erste Eindruck von London. Richtig geil, Mann. Geile Bauwerke. Die hätte ich jetzt ziemlich gerne. <lacht> wie rede ich denn schon wieder? den ganzen Tag verbracht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin schizophren oder so, weil auf einmal kommt so eine Seite bei mir raus, da kenne ich mich selber nicht wieder, wisst ihr? So auf einmal nur noch komplett rede. ich kann auch normal, bis wisst ihr? Dann kommt auf einmal auch Wörter aus mir raus, das ist überhaupt nicht mein Wortgebrauch. als würde irgendwie eine Seele in mich reinschlüpfen, oral, nicht Anna umgedreht mit L, und ähm, ja, dann geht einfach nur noch Scheiße eher bei mir ab. Weiter ganz kurz dran bleiben, Ganz kurze Werbung. Wirklich nur für meine und und Partner für Handy Equipment, Handyhöhlen. Alles, was ihr da fürs Handy braucht, kriegt ihr da. Heute für Grip. Das sind äh, kleine, ich blende mal ein paar Bilder ein. Äh, so wie ein Handy-Ring, quasi nur die äh, Digitation dazu, also die Weiterentwicklung. Da steckt ihr eure Finger hinten rein, habt damit natürlich maximalen Halt. Das Handy kann euch nicht aus der Hand flutschen. Ihr könnt damit einen Handstand machen, ihr könnt ein Rad schlagen. Das Ding fliegt euch nicht aus der Hand. Zugleich dient das auch als Handy-Halterung, wenn ihr das hinstellt, beziehungsweise stützt das, das Handy, so dass ihr Video gucken könnt das auf den Tisch stellen könnt. Hochformat, Querformat, das geht alles. Dazu habt ihr natürlich noch meinen Code am Start, den ich hier einblende. Code HOLLE10, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt euch das mal an, das ist ein geiles Teil und jetzt geht geht's weiter Video. Okay, Leute, wir sind am Start, Mann Wir sind am Start. Und nicht, dass ihr mich jetzt komplett auslacht, ich ich zu lachen und mache. Ich hoffe, es ist auch der Shake Chuck. Und es gibt nicht noch sowas anderes, wisst ihr? Was einfach genauso heißt und irgendwie, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Okay Leute, wir sind jetzt bei Check Shack am Start. Ich bestelle jetzt einen Cheeseburger und einen Doppel-Cheeseburger, einen normalen Shake Shack Burger. Und dann gucken wir mal, wie der schmeckt. And it's the same Shake Shack like in, in America, yes? Okay. Okay Leute, mein Name, er wird da an, den Namen, auch an, der, an der Tafel äh, auf erscheinen, wenn ich... Auf erscheinen, man, tut mir leid, wie ich rede heute. Da wird mein Name erscheinen, so. Ich auch noch eine Pommes, Leute. Das will ich zumindest einmal testen. So, Unterschied Deutschland, Fast Food hier. Gucken wir mal. So, ich habe alles am Start, Mann. Das ist hier ein Spiel mit der Zeit. Jetzt muss die Tür aufgehen. Da vorne gehen wir hin. Genau da vorne gehen wir hin. So lobe ich mir das. Ja, ja, ja. Komm her. Komm her. Einfach hier. Scheißegal. Scheiß auf Sound. Scheiß auf alles. Oh, da schickt ein Tisch. Oh, das ist für meine Kronjubelen. Ah, sehr riskant. Oh, mein Arsch! Oh, oh, oh, oh! Ich hab mich verletzt! Oh! Wer macht sowas? Habt ihr das gesehen? Oh! Scheiß! Wer hat das mit mir gemacht? Mann, was machen die mit mir hier in London? Mann! So sieht das hier aus. Pommes? Egal. Ja. Guck mal hier! Hier stelle ich meine Kamera drauf. Pommes, was ja, Scheiße, Mann. Dann Standards mir. sie aber finde ich nicht schlecht. Pass mal auf, Dann schnell muss ich ein Foto noch machen von meinen verdammten Bürgern. Oh, wie weich die sind. Richtig weich, ja. Die Bands, oh, das muss ich mal erst mal zeigen. Also von von der Haptik her, oh, so weiche Bands habe ich glaube ich noch nicht gehabt. Endgegner. Ganz weich haben, richtig krass. Oh, ich beiße ja jetzt einfach rein, Mann, Leute. Ich hab grad gar kein Brot erwischt. Ich blute, ich schwör's euch. Ich darf das nicht zeigen. Okay. Erster Biss war erstmal nüchtern. Man weiß ja nie, wer die Burger macht, das ist nie in jedem anderen Laden. Jede Filiale schmeckt anders. Jeder Typ redet den Burger anders. Erster Biss war erstmal so, als wär, hätten die zu wenig Salz dran gemacht. Jetzt auf einmal kommt er aber. Jetzt kommt er auf einer. werde gerade nicht ganz warm mit dem. Wisst ihr warum? Der Käse schmeckt wie Billigkäse vom Aldi oder sonst was. Das ist dieser Billigchesser. Ich habe seit 8 Uhr morgens nichts gegessen, das ist 15 Uhr jetzt. Ich habe richtig Hunger. Cool Soße kommt langsam durch. Leichte Schärfe. Ich denke mal da wird ein bisschen Senf auch mit drin sein. Das ist Single Burger. Das muss ich mal verkissen. Also ganz ehrlich, vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Burger bestellt. Ne? Burger waren richtig matschig, merke ja. Das muss ich auch noch sagen. Das mag ich eigentlich. Aber jetzt vom Geschmack her auch nicht überragend. Generell der Burger absolut nicht überragend. Der Double noch deutlich besser als der Single kommt eine Pfeffernote durch, aber auch irgendwas, was schon an der Bratmethode nicht schmeckt, kann ich gar nicht genau deuten. Falsches altes Fett benutzt, ich schwörs euch. Hatte ich beim ersten Mal bei Foodcup das auch, was habe ich den unter anderem so schlecht bewertet hab? Also nicht falsch. Oh Mann, der Warum ist die Kamera denn die ganze, hat die ganze Zeit nicht auf mich gezeigt? Versteht mir nicht falsch. Ich bin mit sehr, sehr hohen Erwartungen rangegangen Und er ist nicht schlecht. Keine Frage, er ist nicht schlecht. Mehr als eine 8 ist das nicht für mich. Also kann man sich schon gut geben. Würde ich auch wahrscheinlich wieder essen. Aber wenn du rangehst und denkst, der flasht dich absolut weg, tendiere beinahe zu einer 7.9. Ich gebe eine 7.9. So läuft der Hase. Die Jungs von den YouTubern, Max und Oscar, die Burger mir besser geschmeckt. Real talk. Aber der ist nicht schlecht. Lecker, lecker. Aber ich habe so viel erwartet, Leute, man. Ich muss jetzt mein anderes Video weiter. Denkst ich im anderen, oh, anderen Video teste ich Top 12 der Welt, National Geographics ausgezeichnet. So, ich hoffe das ist schon draußen, dann verlinke ich das. Wenn noch nicht, dann kommt das bald. Ich hoffe, ihr dankt mir diese Mühe. Trotzdem auch wenn das jetzt ein bisschen enttäuschend war, mit dem Daumen oben und dem Kommentar die Glocke an und das Abo reinhauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich sage bis zum nächsten Mal.